Willkommen bei Grasbrunnen aktuell. Heute wurde aus Metzgerei Erb, Metzgerei Liebold. Seit 1928 ein Traditionsbetrieb in vierter Generation, wird hier jetzt weitergearbeitet und Fabian Liebold hat das Ruder übernommen und ich begrüße ihn erstmal und wünsche alles, alles Gute zur Neueröffnung und freue mich sehr, dass wir so ein Traditionsunternehmen hier bei uns im Ort haben. Was hat sich geändert zu den äh, Dingen, die wir schon von früher kennen? Also erst einmal recht herzlichen Dank für das warme Willkommen. Das habe ich heute äh, bei Kunden schon persönlich erfahren dürfen. Es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, wenn die Leute auf einen zukommen und sagen, hey, das ist toll, was ihr macht. Wir haben ja schon Bange gehabt, dass diese Metzgerei geschlossen wird und da gibt es nichts mehr. Mhm. Nein, wir machen weiter und wir wurden damit mit offenen Armen empfangen und das ist etwas, was mich dann persönlich auch noch einmal motiviert, das Beste daraus zu machen. Wir Grüß haben alle. eine sehr, sehr herzliche Gemeinde hier. Ich darf natürlich auch sagen, es gibt viele Dinge, auf die wir uns richtig freuen. Denn eine der Änderungen ist ein Mittagstisch. Richtig, ähm, natürlich zur ersten Woche müssen wir uns noch ein bisschen eingerufen Es braucht ein bisschen Zeit, bis wir einen gewissen Rhythmus äh, gefunden haben, um weiterzuarbeiten. Wir haben schon seit über zehn Jahren bei uns in H. in der Hauptstelle einen täglich frischen und wechselnden Mittagstisch. Das wollen wir hier auch einführen, mhm. gerade weil wir ja auch die Möglichkeit sehen, mitten in diesem Wohngebiet äh, viele Leute zu erreichen, die es tatsächlich auch begrüßen würden, mhm. wenn sie am Mittag bekocht werden und nicht selber kochen müssen. Und äh, das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir werden schauen, dass wir dieses Konzept in den nächsten zwei Wochen ausarbeiten und umsetzen können. Finde ich persönlich ganz toll als berufstätige Mutter bis 14 Uhr offen. Das ist genau die richtige Zeit. Da kann ich meinem Kind auch etwas Gutes tun. Apropos Gutes tun. Es ist natürlich traditionelles Handwerk, Fleisch und Wurstwaren. Hier geht es um die Wurst. Es geht auch darum, dass alles aus der Region stammt. Also wir haben unseren Schlachtbetrieb nahe Markt Schwaben, bei dem sind wir schon seit Jahren unter Vertrag, weil wir nach wie vor mit dieser Qualität sehr zufrieden sind. Er bezieht sein Fleisch, sowohl das Schweine- als auch das Rindfleisch, aus äh, Vertragsbauern in einem Umkreis von ca. 9 Kilometern. Das sind keine langen Anfahrtswege, das ist auch viel besser fürs Tier, für die Umwelt und das ist auch etwas, worauf wir großen Wert gelegt haben. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, was natürlich auch sehr gut ist, dass noch ein weiteres Sortiment dabei ist, zum Beispiel frische Eier, frisches Sauerkraut. Wurst, Bio, ähm, also Wurst und Käse sowieso auch, aber dieser Bio-Käse eben auch, ja, das Fleisch allerbeste Qualität und natürlich auch, was war da noch dabei, der leberkäse der darf nicht fehlen, also es gibt ein Riesensortiment. Es gibt ein Riesensortiment, wir haben versucht für jeden was mit einzubauen, es ist natürlich noch ausbaufähig, mhm. es äh, kommen Leute auf einen zu, die dann neue Vorschläge bringen und die mhm. muss man dann auch erst einmal verarbeiten, aber ich bin ja jemand, der sehr offen auf die Leute zugeht und sagt, sagt mir doch lieber, wenn euch was fehlt, dann mhm. können wir das doch vielleicht mal in naher Zukunft in unsere einbauen. Toll. Ist ja überhaupt kein Problem. Also ich merke schon, Fabian bringt frischen Wind und vor allem die Qualität hierher zu uns und ich freue mich, wenn alle vorbeischauen und Kunden werden. Ich danke und wünsche viel Erfolg, vor allen Dingen bleibt gesund. Ich bedanke mich recht herzlich und ich freue mich auf euch.